Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Ich mache direkt weiter. Komm, war. In einem Laden auf Weg rauf. <lacht> Wenn ich es schon machen kann, dann mache ich es noch. Haha. Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wahl. Es ist nicht ich aus. Aber das willst du gar nicht. Oder, Jacob? Natürlich will das nicht. Okay, entspann dich einfach. Stell dir einfach den vereisten Wald vor. Ich kann dich schon sehen. Hör nicht auf ihn, Hendrix. Das ist nicht Taylor, der da mit dir spricht. Es ist nicht Taylor. Du gefährdest CIA-Operationen in aller Welt. Du hast die Winslow-Abkommen-Allianz in Gefahr gebracht. Und wofür? Weißt du das? Weißt du das überhaupt? Du wirst benutzt. Wir alle werden benutzt. Siehst du das nicht? Als wir uns den mal einpflanzen lassen, haben wir unsere Seelen verkauft. Das stimmt. Irgendwie. Wir sind ein trophy -Zeichen. also sie hinten ist eine trophäe oder was ach scheiße die armen menschen hier ich probiere wirklich niemanden zu erwischen den es nicht erwischen soll ehrlich gesagt aber ich glaube, ich kriege das nicht ganz so sauber hin, wie ich sollte. Ich probiere mein Bestes. Was war denn da los? Taylor stört die Kommunikation. Er bewegt sich auf dem Dach. Scheint Heli aus der Ferne zu steuern. Oh, was? Er darf den Turm nicht verlassen. Oh, scheiße. Verdammt, es sind zu viele. Nein. Wir haben nur unseren coolen Skill. Hendrix, ich hole Ich meinem Skill kann ich die alle sprengen, also bitte. Na egal. Tu es nicht! Wir können das aufhalten! Wir können dieses Ding aus unseren Köpfen holen! Taylor steuert ein NRC-Mutterschiff. Eigentlich macht dieses... Sp okay. Was muss ich jetzt machen? <lacht> äh, eigentlich ist dieses Spiel nichts anderes... Achso. Als äh, dieser Hinweis, dass... Künstliche Intelligenz alles übernehmen kann. Willkommen zurück. Ada, hört ihr zu. Als ob der einfach mein Gebäude sp. Leck mich. Raketenerwartflug. Ja, du weißt du, was mit dir passiert? Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du kannst dagegen ankämpfen. Runterschiff euer Raketenab. Entdeckung. Nein. Und jetzt renne ich. Kurz heilen lassen. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Du musst der böse sein Hitler. Kann das sein, dass ich gar nichts mache? Aber ich habe ja keine Raketen, also keine Raketenwerfer, doch, richtig. Fuck. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nichts davon. Ah, doch, es hat Wirkung. Okay. Hä? Ach da. Aha. Zwei davon sind also weg schon. Der dritte sieht kritisch aus. Ah, die Farbe ist, glaube ich, wirklich Life Points. Hab haben nichts gesagt. Achtung, Was kommt? Falsche Waffe. Ach, die kleinen Roboter. Ach Mann, das ist so mühsam. Ja. Ach und ich muss alles noch mal machen, natürlich. Macht auch Sinn. Kein Checkpoint, nix. Äh, also warte mal. Irgendwo da vorne waren Raketenwerfer drin. Eine Minigun vor der mobilen Waffenkammer. Willkommen zurück. Taylor, hör mir zu. Du kannst sofort ein Ende machen! Ich renne, glaube ich, ein bisschen schneller damit tatsächlich. Wir müssen ja jetzt alle durch diese Tür kommen. Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich war auch dort. Richtig, ich war bei Hall, als sie gestorben ist. Ich weiß, was sie gesehen hat. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nichts davon. Okay, die Minigun ist heavy. Ja. Kann die Minigun wirklich dem Teil schaden? Okay, warte mal. Okay, ich krieg sogar von der Todbringer-Muni. Kann ich wirklich... Oh ja, tatsächlich. Ich hier weg. Ich geh mal da rein. Oh, da kann das wirklich zerstören. Ups. Okay, die Minigun ist recht brutal. Also der Raketenwerfer auch, aber die Minigun... Okay, alle vier brennen. Oh ja, yeah, ich habe meine Maske gehabt. Ich finde das cool. Ist nicht viel, aber ein bisschen Customization hat man doch. Das ist... okay. Okay, jetzt habe oh, okay. ich es wieder nicht. Okay. Brauche ein Gesicht als... Emotionsüberbringer. Taylor. Du bist verwirrt. Da ist etwas in dir. Es kontrolliert dich. Ich weiß. Es wächst. Es will... jeden. Du kannst dagegen ich. ankämpfen, Taylor. Na los! Los! Loswerden! Ja. <lacht> Okay. Ist okay. Geschafft. Das war's. Wir sind sicher. Nicht sicher ist da. Du. Hendrix. Nein! Hendrix! Was zum Teufel war das? Andreas, Maretti, Hall. Und nun Taylor. Alle tot. Lagebericht. Ist Taylor gesichert? Er ist tot! Hendrix hat ihn getötet. Okay. Du hast, was du wolltest. Hendrix! Wo gehst du hin? Stell dir einen vereisten Wald vor. Haltet durch, bin auf dem Weg. Habt keine Sorge, wir holen euch da raus. Hendrix ist verschwunden. Ich bin schwer verletzt. Du musst mir helfen, Kane. Bring mich zurück in den Kampf. Ich muss Hendricks aufhalten. Um jeden Preis. Wenn du das durchziehst, bin ich nicht dabei. Das ist der einzige Weg. Es wird dich verändern. Schneller als du glaubst. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun. Dein altes Leben wird verblassen. So bin ich halt. Und das Poster mit dem Wald im Hintergrund und den Raben. Vergiss nicht, wer du mal warst. Das ist keine zufällige Wahl. Glaube ich. Okay, ich hätte es nicht damit gerechnet, dass Hendrix... Okay, eigentlich... Ja, Es wäre zu einfach gewesen, wenn er es nicht wäre. Oder? <lacht> man kann es nicht immer einfach haben. Ach, scheiße. Ich habe jetzt gehofft, Hendrix ist es nicht. Aber naja. Ist halt jetzt so. Kann man nichts ändern. Schade, schade. Aber hey, wir haben die... Mission abgeschlossen... Und dann kommen wir zum letzten Kapitel. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Du hast die Kontrolle. Du bist jetzt in einem vereisten Wald. Alles klar. Wahrscheinlich sieben, dann das merkst. Ich glaube, die Waffe hätte sogar noch Potenzial, so wie es aussieht. Mehr Munition ist eigentlich immer gut. Hätte ich langer Lauf noch. Und ein Vollmantelgeschoss für mehr Schaden. Ich meine, da lädt so schnell nach. Ich glaube, das können wir uns erlauben hier. Ach, die Wildcards habe ich. Stimmt, die gibt's ja noch. Ich vergesse immer, dass ich da Wildcards brauche dafür. Alles klar. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts mehr zu tun hier. Ja? Außer also kurz nochmal die Cyberkerne, aber da habe ich eigentlich alles, wenn hab. ich es richtig habe. Ich habe eh keine Fertigkeitspunkte mehr. Was war das? Panik und Kontrolle? Oder? Panik und Übernahme. Ah, Panik und Verwüstung. Ups. konzentrieren sich richtig, um Gewalt haben muss, das Ziel nichts danach, um sich zu bewegen zu können, hat einen größeren Zielbereich. Ja, das ist wirklich das, dann um den rum eine kleine Welle entsteht wahrscheinlich. Und wir gehen ins letzte Kapitel. Leben. Das ist doch das letzte Kapitel, oder? Ja, wir gehen nochmal raus hier, weil da rechts im Bildschirm stand, Leben. Das ist voll cool, hier steht es sogar, Leben. Fangen Sie Hendricks ab. Ist schon cool gemacht. Die letzte Mission. Und wir geben alles natürlich. Ich muss dann gucken, ob das Level auch in der Multiplayer-Funktion dasselbe ist. Hier verabschieden wir uns. Ich kann das nicht mehr. Der Irrsinn muss aufhören. Bei all dem Guten, das wir tun, kann ich nicht mehr nur schwarz und weiß sehen. Es muss auch anders gehen. Technologie. Diese könnte was ändern. Vielleicht kannst du was ändern. Du musst nur aufwachen. haben wir noch nie gesehen. Alle Systeme in der Stadt, militärische und zivile, sind total hinüber. Wir haben Autounfälle, Flugzeuge, die vom Himmel fallen, sowie Elektro- und Gasbrände überall in der Stadt. Bewegung! Schweizer Edelmode steht sogar auf Deutsch oben rechts. Und der Zürich HB Klaus, Hauptbahnhof. Sehen, verdanken wir verdanken einen Mann, dem Mann, den wir verhaften wollen. Wir glauben, er ist auf dem Weg zum Hauptquartier der Coalescence Corporation. Das ist ein Terroranschlag. Ja, dies ist ein Terroranschlag und wir brauchen Sie und Ihre Männer, bevor es noch viel, viel schlimmer wird. Dann los! Silke Parkhaus, wie geil. Das Täter, heißt, Entschuldigung. Drin. Ich bin noch ich. Im Krankenhaus. Hast du dich noch entschieden? Du warst immer da. Ich verlasse dich nicht. Los jetzt. Alright. Oben rechts habe ich glaube ich recht cooles gesehen. Äh, Fitness: Jeder kann laufen und fit sein. Geben sie alles. So keine Werbung, einfach motivierende Worte. Finde ich schön. Gibt es zu selten auf Werbeplakaten. Was ist der Grund hierfür? Ich glaube, es spürt Panik, Verwirrung. Wieso ist er verpufft? Ach so. Es weiß, dass wir es jagen. Es verfolgt unsere Schritte. Natürlich. Äh, Selbsterhalt. Ich glaube ich der oberste Trieb für alles. Selbsterhalt. Wie ein Platzballon. Oh, wie kommt das da hinter mich? Ich habe hinten 10 Kollegen, aber nee. Okay, vielleicht nicht 10, aber genug, eigentlich. Das war voll daneben. Okay. Oh, das sind ein paar. reich für die Zielerfassung. Alles gut. Äh, das heißt hier durch. Natürlich, sonst hätten die nicht extra die Wand weggesprengt. Ups. Okay, das reicht, wenn ich nicht mal genau ziele. Das ist cool. Zürich. Bevor er Zürich zerstört. <lacht> ah, ich finde das schön. Sorry. Ich genieße das gerade richtig. Richtig gehört. Ja, wo bist du? Wir stehen das durch. ach so hier. <lacht> Sorry. Die OV haben mir ja gesagt, wir Und haben ihn unter Kontrolle. Das war gelogen. Ich habe gesagt, ich würde einen Weg finden. Und das werde ich. Versprochen. Coalescence ist direkt voraus. Ich kann es sehen, Kane. Feuer eröffnet! Zu wenig Range. Okay. Ich mach das gleich Also kurz mal Weg Vielleicht muss ich doch den anderen Raketenwerfer nehmen Der trifft da wenigstens auch. Bin dran, bin dran. Ich glaube, der fall fährt voll ins Bein rein, deswegen klappt das nicht so ganz. Nur ja, das hilft eh nix, ja, natürlich kommt da noch ein zweiter. Die Sprinter finde ich voll doof. Also die, die, die kämpfen, die da vorne, die schießen, die sind ja noch okay, weil die sind langsam. Die Sprinter sind einfach, ja, ich renne die in die Fresse und box die 1 und das ist so meine ganze Aufgabe von diesem Roboter. Ich ja, ich muss die Drohne zerstören. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Hendricks, aber wir kommen dich hohe. Es ist nicht so spät, es zu beenden. So, jetzt brauche ich kurz Muni. Ja, ich dachte, ich habe hier Muni. Da. Und dann müssen wir, glaube ich, stürmen. Das ist nicht gerade die Waffe, die ich nehmen wollte, aber ist okay. So, ich meine, besser ist nichts. Boah. nope. Oh man, ich dachte, da wäscht ich gleich alle drohen. Ach leck mich! Alter, wie viel kommt denn da raus? Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Hendricks, aber wir kommen dich holen. Es ist nicht zu so spät, es zu beenden. Wo war denn das? Ah, da hinten. Ups. Ich dafür, dass dir Komplett falsche Orientierung. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Kann ich den? Nö, das kann ich nicht. Aber die Waffe zieht gut mit. Das ist cool. So. Nope. Wusste ich doch, dass da noch was kommt. Moment. Das Hybridvisier räumt die recht gut weg. Äh, also ja, die, die Waffe. Das Hybridvisier ist ja nur der Hauptsatz. Der Roboter hat sich gerade gesprengt, das war das Ziel. Der Rest mache ich selbst. Sobald ich mich geheilt habe. Ach, Ach die kriegen Nachschub da drüber. Ich dachte, das ist eine One-Off. Ach Scheiße, das ist unbegrenzt. Ha. Okay, das ist richtig cool. <lacht> fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Lebt er noch? Einfach mal draufhauen. Die Drohnen, die nerven mich gerade. Äh, hab ich irgendwo Muni? Ich brauche unbedingt Moon. Irgendwo gab es ein Moonlager. Da drüben, ich weiß es. Da drüben war eins drin. Guck mal kurz hier rein. Jawohl. Einmal? Yep. so jetzt. Schnell, schnell, schnell, schnell. Ah oh, fuck, der muss noch nachladen. Das Problem ist, der wird noch mobil, während dem er geschwächt ist. Sind das unsere? Okay, da lädt die recht schnell nach, das ist okay. Okay, okay. Sorry, es geht gerade voll... Also ob wir schon jetzt eine halbe Stunde dran sind, mein Gott. Wollt gerade sein, der muss zählen, das ist der letzte, den ich habe. Und wir gehen rein. dir, du ich bin Dies ist das Herz der Coalescence-Operationen. Alles, was sie tun, wird von hier gesteuert. Wenn sich mit der KI verbindet, kann niemand sagen, wie weit sie sich verbreitet. So weit komme ich nicht, Kane. Dafür sorge ich. Ich wollte eigentlich sagen, ich bende die Folge, aber ich glaube, wir kommen recht nah langsam. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt durchziehen soll oder nicht. Was? Ich bende die Folge hier wegen der Länge, sonst geht es wieder zu lang. folge Folgen werden eh immer länger am Ende. Es mich ankackt, noch mehr Folgen zu machen. <lacht> ja, ich hau lieber kürzere, also längere Folgen raus, dafür weniger, ehrlich gesagt. Hendrix. Er hat jeden in seinem Weg getötet. Ich glaube nicht, dass von Hendrix noch viel übrig ist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber naja. Also ich bin jetzt mal die Folge hier. Nächste Folge wird wahrscheinlich dann die letzte sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Adrian Eisbub mit Zucker. Cheerio!